Was ist bei der Codierung von Antwortmöglichkeiten und von Fragen in LimeServe zu beachten? Erstmal die Frage, was ist überhaupt diese Codierung? Mit der Codierung nehme ich Einfluss darauf, wie die Fragen später bei der Auswertung, zum Beispiel in einer Statistiksoftware, dargestellt werden. Ich kann also zu jeder Frage sagen, wie die codiert werden soll und auch zu den einzelnen Antwortoptionen. Und dazu habe ich hier mal einen kleinen Testfragebogen vorbereitet und da gucken wir mal kurz rein. Als erstes habe ich hier eine Frage vom Typ langer, freier Text. Und bei so einem freien Text muss man die Antwortoption natürlich nicht kodieren, sondern da brauche ich nur einen einzigen Code und zwar ist das der Fragencode. Den habe ich hier jetzt einfach mal Q1 genannt und so finden Sie dann später in der Antworttabelle bzw. in Ihrer Statistiksoftware diese Frage dann wieder unter dem Fragencode Q1. Dann habe ich hier eine Liste Optionsfelderfrage. Das heißt, es ist eine Frage, wo die Befragten verschiedene Antwortoptionen vorgegeben bekommen. Und da schauen wir mal kurz hier unter Bearbeiten rein, wie das dann aussieht. Als erstes brauche ich natürlich wieder den Fragencode, den habe ich hier jetzt mal Q2 genannt. Dann muss ich hier die Antwortoption auch mit Codes versehen. Und da ist es wichtig, dass Sie hier nur numerische Codes eingeben, also 1, 2, 3, damit das in der Statistiksoftware später auch als numerische und nicht als String-Variable erkannt wird. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man bei dieser Liste Optionsfelder braucht. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge andere Fragentypen. Als Beispiel habe ich hier jetzt mal noch eine Matrix-Frage eingefügt, weil die auch noch sehr häufig verwendet wird. Und bei der Matrixfrage muss man jetzt noch ein bisschen mehr codieren. Ich gehe hier mal auf Bearbeiten, damit man das sieht. Und zwar muss man hier zwei Sachen machen. Das eine ist natürlich erstmal die Frage selbst wird kodiert mit Q3. Und dann muss man zwei verschiedene Sachen machen. Und zwar muss man einmal die Teilfragen, die Subquestions codieren. Und zwar sind das die einzelnen Aussagen oder die einzelnen Zeilen in dieser Matrixfrage. Die habe ich hier einfach mal Teilfrage 1, 2, 3 genannt. Und der Code, der hier vorgegeben ist SQ001. Also für Subquestion. Das können Sie so lassen, weil es dort nicht wichtig ist, dass das nur numerische Angaben sind, weil nämlich diese einzelnen Teilfragen später in der Statistiksoftware zu einzelnen Variablen werden. Und das zweite ist, dass man natürlich die Antwortoption wieder kodieren muss. Dafür kann man hier auf diesen anderen Tab wechseln. Und da würde ich wieder empfehlen, wie auch bei der Frage zuvor, dann die Antwortoption wieder mit Zahlen zu kodieren. So, das ist im Prinzip das Wichtigste. Und jetzt will ich immer noch zeigen, wie man jetzt erkennen kann, wie Fragen dann kodiert sind, also wie die dann später in der Statistiksoftware auftauchen. Und die eine Möglichkeit ist die, dass man in die sogenannte Logikdatei schaut. Dafür gehe ich hier nochmal in die Umfrageübersicht und gehe dann hier bei Werkzeugen auf Umfrage, Logikdatei. Da finden Sie dann alle Informationen zu den Variablen bzw. Fragen, die Sie in dem Fragebogen drin haben. Und hier haben wir zum Beispiel als erstes diese Frage Q1. Da wurde ja nichts weiter kodiert. Dann haben wir hier die Frage Q2. Und dann sieht man, dass es hier die Antwortoption 1, 2, 3 gibt. Und dann haben wir die Matrixfrage, die heißt Q3. Und da sehen wir jetzt hier, wie diese Teilfragen kodiert sind. Es ist also ganz äh, wichtig, sich das zu merken, dass also so eine Teilfrage später im Datensatz dann so auftaucht, dass ich hier erst den Fragencode habe, dann ein Unterstrich und dann den Teilfragencode. Und so tauchen dann hier diese drei, unter diese drei Teilfragen auf. SQ001, SQ002 und SQ003. Und darin dann jeweils die Information, wie die befragte Person geantwortet hat, mit den Antwortoptionen 1, 2, 3. Also im Prinzip kann man hier in dieser Logikdatei alles erkennen, wie die Codierung gemacht ist. Und wenn Sie sich jetzt nochmal ein Beispiel anschauen wollen, also nochmal gucken wollen, wie sieht es denn jetzt ganz konkret aus, wenn die Befragten irgendeine bestimmte Antwort gegeben haben, dann kann man einfach die Umfrage testweise mal aktivieren und dann in der Antworttabelle mal gucken, wie die Antworten aussehen. Und das zeige ich jetzt auch noch kurz. Dafür gehe ich wieder zurück in die Umfrageübersicht und dann klicke ich hier auf diese Umfrage aktivieren. Da werden hier noch einige Sachen abgefragt. Ich lasse jeweils die Voreinstellung und gehe auf Speichern und Aktivieren. Und dann wird nochmal gefragt, ob ich hier in den geschlossenen Modus wechseln möchte, sodass also nur bestimmte Personen an der Umfrage teilnehmen sollen. Und ich sage Continue in Open Access Mode. Und dann ist die Umfrage schon aktiviert. Dann kann ich jetzt also, indem ich hier oben auf Run Survey gehe, einfach mal Daten eingeben und dann in der Antworttabelle gucken, wie die dargestellt werden. So, den Fragebogen habe ich einfach mal Testkodierung hier genannt. Und dann kommt hier zunächst mal die offene Umfrage. Da gebe ich jetzt einfach mal ein paar Buchstaben ein. Und dann kommt hier die Frage Liste Optionsfelder. Da wähle ich jetzt mal die Antwort 1. Und dann haben wir hier noch die Matrixfrage mit diesen drei Teilfragen. Da wähle ich jetzt einmal hier die Antwort 1. Einmal die Antwort 2 und einmal lasse ich hier diese Voreinstellung keine Antwort. Und dann können wir direkt mal gucken, wie das dann dargestellt wird. Sobald das hier abgeschickt ist, sind die Antworten gespeichert, wird auch hier angezeigt. Und dann kann ich hier in der Umfrageübersicht dann hier links unten auf Antworten klicken. Und dann kann ich mir dann die Antworten angucken, die jetzt eingegeben wurden. Ich sehe also hier zunächst mal wieder die Codierung, die wir schon kennen, Q1 für die erste Frage. Und dann sehe ich hier, die erste Person, die befragt wurde, hat hier diese Buchstaben eingegeben. Okay, dann haben wir hier die Codierung Q2 für die zweite Frage. Und hier sehe ich dann, wie hat die Person geantwortet. Einmal mit Antwort 1, das ist der Text, den ich eingegeben habe für diese Antwortoption. Und den eckigen Klammern, wie das kodiert wird. Also mit 1. Sie sehen also später dann in der Tabelle, zum Beispiel in Ihrer Statistiksoftware, dass die Frage Q2 mit dem Code 1 dann beantwortet wurde. Und dann haben wir hier die drei Teilfragen zur Matrixfrage. Wie gesagt, das wird hier dann in einzelnen Variablen angezeigt. Ich habe jetzt also drei Variablen später in der Statistiksoftware drin. Und hier sieht man jetzt eben nochmal sehr gut diese Codierung. Man hat also hier Q3-SQ001 für die erste Teilfrage. Die wurde beantwortet mit 1. Dann haben wir Q3-SQ002. Hier wurde die Antwort 2 gegeben, in eckigen Klammern zu sehen. Und dann haben wir die Q3-SQ003 und hier wurde nichts eingetragen. Da sehen Sie also, dass die Codierung in lime Survey für keine Antwort sozusagen ist, dass nichts in die Tabelle eingetragen wird. Und das ist auch wichtig zu wissen später für die Statistiksoftware, dass also keine Angabe hier nicht kodiert wird, zum Beispiel mit einer Minus oder Ähnlichem, sondern dass hier einfach nichts in die Antworttabelle eingetragen wird. Das wird dann später in Ihrer Statistiksoftware meistens ein sogenannter Systemdefiniert fehlender Wert, und wenn Sie möchten, können Sie den dann dort eben entsprechend umkodieren. Okay, soweit zur Codierung in Lime Survey. Das waren jetzt so die drei gängigsten Fragetypen. Äh, Freitext, Liste, Optionsfelder und Matrix. Natürlich funktioniert das auch mit allen anderen Fragetypen. Sie können das einfach einfügen und dann, wie gesagt, in der Logikdatei nachgucken, wie die Codierung ist. Oder eben hier Antworten eingeben und dann in der Antworttabelle schauen, wie die Antworten codiert wurden. Viel Erfolg bei der Anwendung!